Hallo! Hallo! Wir sind wieder da. Es ist Freitag, wir spielen Tomb Raider. Yay! Kekse auf heute anfangen. Yay! Yeah. Ja, das mache ich mir eine Cola. Lad schon mal das Spiel. Okay. Und ich guck mal, dass ich zusammenkriege, wo wir stehen geblieben sind. Okay. Äh, wir haben Pablo gerettet. Ach ja, der, der, der, der kleine Junge. Pa Pablo. Und den fiesen, fiesen äh, Menschen da haben wir äh, verhauen. Haben wir den Verhauen? Nee, nee, haben wir gar nicht verhauen. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht Und dann haben wir uns ein neues Outfit gecraftet. Stimmt, uns fehlen aber noch die Schuhe. Und die Schuhe fehlen uns noch. Die Schuhe machen wir heute. Schuhe sind wichtig. Ohne ist das mit dem Tomb Raiden ganz schwer. Ja. Stell dir vor, du löst so nur gerade rum ohne Schuhe. Das ist, das ist cool. ähm, und jetzt stehen wir vor diesem nächsten Tempel, wo wir rein wollen. Und Ach ja, stimmt. Schauen, aber wir so haben Jonah an. angerufen. Also haben Jonah, als, als, als Date ja, und Jonah kommt. Ja, Jonah dann vorbei. Das ist auf jeden Fall gut in dem Baum, ja? Ja, wir haben Zivilisation entdeckt. Also ein Dorf. Ein Dorf, ja. Ihr er erzählt als Zivilisation. Ich glaube, die hatten Wasser und Strom. Ja. Ja, bei ist Strom wäre ich mir nicht so sicher, aber Wasser hatten sie. Also okay, wir so. ähm, schalten mal direkt ins Game rein. Wir wollen ja gar keine Zeit verlieren heute. Boah, kann ich kann euch direkt das Usch. fancy Outfit nochmal zeigen. Einmal in Kopf zeigen, genau. Oh, ist das fancy, das Outfit. Obwohl die Hose eigentlich ganz gut ist. Ja, die Hose gehört auch dazu, aber die Schuhe nicht. Ja, schon. Richtung Tempel geht's. Da links war der fiese Typ, den wir genau. geärgert haben, glaube ich. Wir haben den auf jeden Fall... Äh, indirekt haben, wir den, haben wir ja. den geärgert. Achso, das gerade ganz schön, ne? Ja. Warum ist das so? Es kam heute ein neuer Patch. Ah, äh, toll. Und ich hab immer berührt. Was könnte das sein? Ich mag nicht, dass das ruckelt. Ah, ja, wir haben ja, wir haben gespeichert zwar, aber das Spiel and speichert wahrscheinlich nur unser Fortschritt und nicht unsere Position. Let's Let's tell tell um, Dings, um. am Lagerfeuer, fangen wir immer an, ja. Das heißt, wir sollten einhören, wir brauchen Lagerfeuer aufhören. Ja. Ich bin wirklich da, ich werde ja, never play on Patch Day, Mason. Witzig. Ich weiß ja nicht, wann Patch Day ist. Vielleicht war Patch Day auch gestern. Vielleicht sollte man einfach nicht zu spät losgehen, sodass man rechtzeitig hier ist, um alles vorzubereiten. I can hear them calling from under the earth. The voices, the old gods. Maybe alles klar, es World of Warcraft. Rest. No. Die alten Götter sind zurück. Wir gehen jetzt nach. Äh, Wo der klingt wie Magni. Der klingt wie Magni aus World of Warcraft. Ja, der Erde weint. Das macht mich traurig. Vielleicht machen wir gleich noch eine kleine Pause. Stellen wir mal die Grafiken Ticken runter oder so. Und schauen uns mal an, ob das die Probleme löst. Das ist ja nicht schön gerade. Wenn man so ein bisschen Frame Drops, die wollen wir natürlich nicht. Guck mal, das ist Mason hat einen neuen Grafiktreiber installiert, sagt er gerade. Okay. Wow. Danke Mason, wirklich. Funktioniert ja super. Ich finde es faszinierend, wie sie... Dieses Mal geschafft haben, dass die... Och nö, jetzt macht sie den Tempel kaputt. Ja, das, das, dass die äh, Outfits auch in den Ingame-Szenen mitwechseln. In dem letzten Das ist möglich, ja. Das weiß ich nicht, ob das ging. Die geht da rein, schlägt alles kaputt. In This must to the okay, so ja. Das muss lead nächsten next führen. Geh, ich stay hier. Warum haben wir ihn angerufen, wenn er dann kurz mit uns redet und dann wieder geht? Oder eben nicht, bleibt. er bleibt. Passt ja nicht durch das Loch, so dick ist er nicht. Er steht da und wartet und passt auf, dass uns niemand hinterherkommt. Mach kaputt, das ist okay. So, wir machen erstmal die Tür auf. Wie geht die überhaupt von alleine auf? Hydraulik drin. Ja, uralte. Es ist einfach ein richtig alter Supermarkt, da wo die Türen von alleine schon aufgehen. Guck. Das oh. ist Oh, das ist gar nicht der Tempel. Wir befinden uns Ups. einfach wieder. Der Tempel ist spontan ja. explodiert. I'm Nein, das waren natürlich so die lieben Leute von Trinity. Wie immer. Sie sprengen immer Sachen und machen alles kaputt. Das ist total nicht nett von denen, anders als Sie, die alles kaputt machen nur ohne es zu sprengen. Was hältst du davon, wenn wir mal so zwei Minuten nochmal in, in Werbung gehen, quasi in Pause gehen. Und ähm, wir gucken mal, dass wir die, die äh, Frame Drops äh, in den Griff bekommen. Wir sind aber gleich wieder da. So, wir sind wieder da. Ich habe kurz auf DirectX 11 runtergeschaltet und wir haben anscheinend keine Lags mehr, keine Slowdowns. Ähm, ja, sorry für die Unterbrechung, aber wir machen einfach direkt weiter. Oh, tauchen mit A und dann B. Tauchen ist immer eine super Sache im Tomb Raider. Die Animation seit dem ersten Tomb Raider. Ja. Die ist wichtig. Aber es kann sein, dass an dem neuen Gra Grafiktreiber liegt, dass wir vorher DirectX 11 automatisch hatten, weil er das gar nicht unterstützt hat. Ja. Jetzt unterstützt er 12 und damit gibt es irgendwie Probleme. Er hat es automatisch eingestellt. Wahrscheinlich sowas in der Richtung. Oh, vielleicht kommt gleich wieder unser Freund der Aal. Nee, unsere Freundin von Trinity. Das sind keine Aale. Das sind bestimmt auch Aale. Aal <lacht> glatte Tür. Ich muss sagen, die, die, die, die Sprung-Animation. Sorry, sorry. in den... In, in Legend oder der so, fand ich ein bisschen schöner. Ja, gut, aber es ist ja, das ist ja kein, kein äh, Tonspringen hier, wo man eine schöne Figuren macht, sondern sie will einfach nur nass werden. Und dafür ist es zweckmäßig. Bin ich ich, ich habe das damals beim ersten Tomb Raider irgendwann gemacht, dass ich mit, der, mit, diesem, mit diesem Hechtsprung irgendwie von irgendwelchen Kanten runtergesprungen ja. bin, und dann hat sie sich Übelst das Genick gebrochen, das war nicht schön. Ich hab's trotzdem gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie zwölf war. Ich hab, glaub ich, irgendwie... Ich meine ich mein natürlich, ich war 18. Ich habe Stunden damit verbracht, in, in dem... in dem Kopfmänner in... ...letten okay, diesen Lichtsprung perfektionieren. Ich bin glücklich, dass du Jenny, wieder? Ich bin auf. Underwater? He wants us to search everywhere. Obviously we've been missing something this whole time. Okay. So are we getting scuba equipment or something? Better. A bunch of underwater y. <lacht> Hoffentlich fliegt er nicht da oben. Oder schwimmt. <lacht> fliegt. <lacht> ja, genau. im <in> Wasser fliegt <lacht> man ja so viel. Die können alle, kann da sehen. Vielleicht umgehst du sie besser. Und sonst resultiert das wieder in einer Schießerei. Wie letztes Mal, erinnerst du dich? Ich hätte es fast geschafft. Fast geschafft. Inwieweit ich sie umgehen kann. Kraut. Kraut ist immer sinnvoll. Ich glaube du kannst relativ weit unten, unten einfach unter denen durchschwimmen, oder? Ah ja. das sieht so aus, als könnte man da einfach durch. Ja, die Frage ist, wie weit muss ich? Ich halt schon Ich muss bestimmt auch früher oder später halt oben lang. Ne? Den kann keiner sehen, deswegen ist der gelb. Okay, ich muss vielleicht irgendwann mal auftauchen. What the fuck is happening? Ich würde da interessieren, ob der irgendwann nochmal rot wird. Naja, ja. Ja. definitiv. Faszinierend ist er mich nicht. Ja, die achten, die gucken auch nie aufs Wasser. Die achten auf ihre, ihre Arbeit oder was sie da machen. Der raucht. Der ist voll entspannt, glaube ich. Dann nehme ich den jetzt, sobald er gelb wird. Und dann ist er rot geworden. Hoffentlich zählt das jetzt nicht mehr. Nein, anscheinend hat das gereicht, um ihn nicht äh, zu alarmieren. Zack. Ich glaube, du hättest die alle umgehen können. Du brauchst keine Gewalt. Da gibt's halt auch Erfahrungspunkte, ne? Okay. Uh! Uh! Ich will da uh! gar nicht raus. Also da bin ich überrascht, dass das Spiel das nicht entsprechend bestraft. Dass man da nicht entdeckt wird quasi. Ja. Aber gut, es ist kein Splinter so. Aber wir wissen jetzt auch, es gibt einen. Da gibt es noch einen Wachposten da oben. Ja, ja. Den haben wir nicht gesehen vorher. Oh, der hatte ich, der hatte ich sogar gerade gesehen im Wasser. Der ist aufmerksamer als die anderen. Ah, ja, der hat ich gerade auch eindeutig gesehen. Vielleicht rum. Das ist doch nicht ich will ja nicht sagen, ich hab's gesagt, aber ich hab's gesagt. Und jetzt gucken wir mal, ob ich an ihnen vorbeikomme, ohne. Aber du musst zu bestimmt reden. oben lang irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ganze Weg unter, unter Wasser ganz lang geht. Warum nicht? Ich meine, das ist voll smart, die Leute einfach zu umgehen und sich gar nicht um. Äh, ja, aber du das zu hier ist irgendwo ein Gitter oder sowas, komm. Ich muss gleich an die Luft. Ich weiß nicht. Ja, du hattest recht, das war... Ich versuche den Weg noch zu finden. Irgendwo... Es ist gut, dass sie sich auf jeden Fall nicht sehen. Also nicht treffen. Also sie treffen mich nicht, vielleicht verlieren sie jetzt auch wieder meine Spur. Weiß ich nicht. Und ich kann einfach... Weiter rumplanschen. Guck mal, die haben, mich, die haben mich wieder aus den Augen verloren. Hm. Die schießen zumindest gar nicht mehr. Ja, aber. Ach, wo sie muss sind lachen? halt noch in Achtungstellung. Ja, ja, klar. Das wäre ich auch. Ja, du hast wohl recht, wahrscheinlich muss man sie irgendwie umlegen. Aber sie treffen dich im Wasser halt einfach schlechter. Gott, ich Wir wissen halt, solange ich im Wasser bin, gar nicht, wo ich bin. halt jetzt auch Du also kannst okay. da auch nirgendwo anständig hoch, damit dich niemand sieht. Ich kann aber den hier auf jeden Fall noch mal runterziehen. Okay. Und das ohne, dass es jemand sieht. Ja, ist okay. Ja. Das war jetzt gar nicht so gemeint. <lacht> ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Ah, hallo! Ich bin weg! War schön mit dir! You died, rot verschwunden. Pam, pam pam, ja. <lacht> ah, aber diesmal schaffen wir es. Ich muss mal gucken, wo sind die Typen. Da ja, alle beide noch. Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Es waren da nur vier, ja. oder? Also wäre das jetzt der letzte? Ne, da oben ist noch einer. Ja, da oben ist noch einer, auf jeden Fall. Zack, oh, du Granate! Weißt du, da will ich nicht bleiben bei ihm. Das ist nicht nett. Granaten wirft man nicht. Was macht man sonst damit, ne? Wo ist der? Der steht da immer noch. Ne? Ja. Du hast absolut recht, der steht da oben noch. Der kommt jetzt runter. Kommt er jetzt gleich. Da ist hm. er. Er sieht mich nicht, er ist dumm. Uh, ein Skillpunkt bekommen, jetzt wird er noch gelootet. Not bad. Eine Feder.. Also die Musik hat aufgehört so spannend zu sein, also <lacht> sind die Gegner alle tot. Okay. Die anderen kannst du nicht mehr... Also die anderen hast du ja schon gelootet. Die anderen habe ich schon, genau, die lootet man hier automatisch. Yes. Okay? ja automatisch. Yeah, ja, there's a Trinity Base here. Ein Basecamp. Oh, hi, hi. Wo? Ist hier irgendwie Lagerfeuer? Ich macht zu Nicht Mach nichts Verrücktes. Du hast zwar schon den Tempel zerstört, aber. Mach, mach nichts, was John und ich auch schon wieder. Oh, ja. extra Ja, ich glaube, sind da hinten. Wir hören ihn nur, hier. Ja. Okay. Da können wir uns schön einspielen. Mhh, mm, lecker! Was ich du nochmal machen für noch mehr Matsch? Nee. Und jetzt? Sie holt auf jeden Fall die Messerchen raus. Ich glaube, wir müssen hier durch wahrscheinlich. Und dann kannst du dich da in die Matsch Ja! Und hoffen, dass dich bis dahin. Wir sind fast da. Die Frage ist, kann ich so Geräusche machen, um die anzulocken? Das ist ja super. Ja, das ist das das ist Ah, guck mal, er kommt näher. Wie viele sind da noch? Ist das nur der eine? Ich glaube nicht. Aber niemand kann ihn sehen. Noch mindestens eine. Ich werde noch gelootet. Okay, ja klar, mindestens einen, den habe ich auch noch gehört, aber... Sie also sind wahrscheinlich noch zwei, der redet ja mit irgendjemandem, oder? Ja, es sind auch unterschiedliche Farben. Vom Gespräch her. Da ist einer. Ja, den sehe ich. Just went down. Und dann ah. ich irgendwas nicht werfen kann, so... Molotov oder so? Aber man konnte doch welche bauen, oder? Das ja, haben wir doch in der, in der, in der einen Mission gemacht. man konnte die craften. Ah, da brauchte man, da musste man was für aufsammeln. Und das haben wir gerade nicht. Wir hatten werden sich immer gegenseitig sehen. Ja, das ist wohl so. Du kannst auch nicht beide mit einem Pfeil erschießen. Du kannst es gerne versuchen. Ja, nicht mit einem, aber mit drei. Drei reicht doch, oder? Ja. War sehr kurze, spannende Musik. Wir nochmal ein paar Pfeile. Yay, Pfeile. Pfeile brauchen wir immer. Mehr Pfeile braucht es gerne. Wir Recon Team. Doesn't it seem a little weird to you? There was a problem underground. And find ourselves in over life. Seems pretty standard. Something did go wrong. We, should we should assume it, it, it could be we anything. We've got yeah, the covered on. too. I don't know man. Still feels like we <coughs> <coughs> to ah, sind ah, wir to schon viele? Und sieht keiner. Der hockt hinter Kisten. Hat keiner gesehen. Auch oh, niemand gehört. Hm, ich und nun? Haben wir eine Matschwand? Nein. Was du Wir die wir die Kisten kriechen. kriechen. Oder oh, da drüben. mal hinter, hinter dem Hmm. Die zwei kann wir auch nicht, ne? Wall collapse. They went down too deep. All kinds of reasons for losing contact. Kriegen wir alles noch hin? Schnell noch gelootet. Ich geh nicht so weit vor. Nicht so weit vor. Man hm. must be going crazy. Ich könnte versuchen hier einfach mal durchzuziehen. Pass so auf. Nicht so eine schön matschige Matschwand. Ich mag die matschig Matschwände Da sieht man mich nämlich nicht. Ja, schlecht. da kommt hier bestimmt gleich wieder rüber, Ja, ja auf den. kommt dann wieder. God damn. Darauf warte ich noch auf das Spiel, wo die NPCs keine festgelegten Routen laufen, damit man abwarten kann, bis man sie einfach umlegt. Guten Tag. Das Spiel fehlt mir noch. Wir kommen zurück. Das waren good Männer. Sie are good Männer. Nee, sie waren. Oh, Höhl. Nee. Guck mal, eine Flasche. The Recon Team will figure this out. Genau, wir sind voll vor. Okay. Was habe ich getan? <lacht> das ist Jonah. nicht okay. Commander Walk is here in Peru. He ordered Trinity to lock down a dig site below an old oil well. To here. Yeah, I'll see what they found. So wir gehen es hier Okay, da geht's tief runter. Ja. Okay, so tief ist es gar nicht. Da Menschen? Hatte so also keine Menschen. Doch ein auf jeden Fall. Konnte man sich nicht irgendwie abseilen so? Ja, aber ich glaube, so. Also hab's, hab's schon gefunden. Schon gefunden. Hey. Oh, okay, hier wurden Leute umgebracht und ich war gar nicht hier. <lacht> ich auch nicht. Gibt was looten? Nee. Oh, was Nützliches? Aber die waren sogar so gepanzert und so, hatten Helme. Also, irgendjemand hat hier den ordentlich hier zugesetzt. Hier auch, ne? Ja, ich glaube, es ist, ein, das ist ein, so ein Ölreservoir äh, oder sowas. Ja. Und hat am Ende gebohrt, cool. den Tempel zerbohrt. Na toll. Das macht man aber, aber auch. Über nicht? dich wird gemeckert, du sollst dich alles kaputt ja, Den großen Bohrer habe ich auf jeden Fall nicht rausgeholt. Wie, nee, du hast nur mit deinem Kletterer, den sie Oh, Ratten. Ja. Der hey. ist schon wieder, der ist auch tot. Hello, Friends. Hier sind viele Leute, die tot sind. Das ist jetzt nicht der schönste Ort. Boah, hier sieht man wenigstens mal was. Das ist so schön. Hell dort. Er hat endlich noch eine Spur gelegt. Das brennt doch nicht von Natur aus so gerade, oder? Der ist, hat, ist nicht hauptsächlich verbrannt, würde ich meinen. Ja, irgendwie konnte man sich doch ducken, oder nicht? Da, ja. Wie ging das? Nee. Ich glaube, es war eine von den vier Dings-Tasten, Haupttasten. Also A ist springen. Ja, B ist halt nee. Dings. Y ist die Achs. Ja, das ist? X. Auch X ist nichts. Hm, okay. Vielleicht ging das auch nur im Laufen. Du wirst dann im Laufen. <lacht> Guck mal, jetzt ein schönes Selfie. <lacht> Nein, sowas, sowas ist gemein. Sowas machen wir nicht. Aber ich kam da gerade drauf. Das wäre kein gutes YouTube-Thumbnail für uns, glaube ich.